Heute mal wieder vom Berg, allerdings in Ski-Snowboard-Ausrüstung. Es hat schon mega Schnee und das am Mitte Dezember. Hoffentlich steht ihr schon in den Startlöchern, wir machen euch ein bisschen lustig. Wird mega gut, Tiefschnee ist angesagt. Yeah! Neues Outfit übrigens. Big <lacht> <Pick> Lady. <lacht> yeah. Einkehrschwung, Gemknüttel und das Suppenbüttchen! Mhm. Lebkuchen, mhm. geil. ein paar Meter rüber gehen und dann erwartet uns gleich eine richtig gute Abfahrt. Mega, mega gut, und ihr seid dabei. Jetzt ist Maria. Juhu. Ja, da ist er sich ein bisschen hinterher, oder? Ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Die beiden Männer haben unterschiedliche Routenoptionen. Jetzt geschafft. Und hier. Oh. Ja, das weiß Oh! Oh, Und ich <lacht> ins Und ihr wisst ja, es heißt Death Or Glory. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt mit Filmbegleitung. Wer gedacht, wenn es nicht klappt. Oh. Oh. Ali, das Bett mir noch. schau jetzt mal, was ist hier? Hast du Jetzt bin ich. Ali erzählt ja immer erst eine Katze. Ja, Ali die Katze. Abi. Jetzt hat er definitiv ein Leben gelassen. Alter, Alter Mann, hey. Alter. Da. Er hat schon mal überlebt, jetzt bin ich dran. Vor sowas habe ich keine Angst. Wisst ihr, ich bin nämlich ein Steinbock. Bockig ist er, der Steinbock. Und sportlich, wisst ihr? Die sehen einfach so schön aus. Von uns. Wir haben das meiste diesmal mit dieser Kamera, das ist die Insta One X2. Hm. Insta One X2. Also ist Insta das. 360 One X2. Genau. Ganz schön komplizierter Name, aber ein geiles Teil eben 360 Grad, kann man nachher dann auswählen, was genau man auf dem Video haben will. Dementsprechend hat man immer alles und im Moment gibt es auch natürlich eine Weihnachtsaktion, deswegen schaut mal vorbei, Link packe ich euch in die Infobox. Oh garde! Kann man damit... achso, das ist eine Kamera. Okay. Ja, man kann damit nicht kämpfen. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre super. Und Ali, was sagst du dazu? Super, alles gut. Machst du auch Daumen hoch? So muss das sein. Halt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Winken. Super. Hände <lacht> hoch.